Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die p und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Guck mal, ich habe ein Fahrrad Boah. und ja, letzte äh, Folge haben wir Route 5 betreten. Das ist Route 5 ne? und ähm, ja, wir haben gegen ein, wir haben ein paar Pokémon gefangen. Wir haben ein paar Typen von Team Yell erledigt. Wir haben ein neues Teammitglied Fragezeichen mitgenommen, den ich auf Screen einen Namen gegeben habe heißt Little Tox willkommen und ja ich habe mal in den Pokédex geguckt und äh, das Ding ist ein Baby-Pokémon also ja aber ich nehme an es wird sich irgendwann mal entwickeln und dann ist es nicht mehr länger Little Tox sondern irgendwas anderes aber fürs erste habe ich es so mal genannt und ja wenn es sich größtmäßig irgendwann mal ändern wird dann werde ich den Namen vielleicht noch mal umändern genau wie bei Lauch und ja, aber oh. ist diese Brücke irgendwie eine Anspielung an Pokémon Schwarz und Weiß, weil da gab es diese EV-Löschungsfedern auch, weil diese Dinger, die einen EV geben können, und ja, wir sind hier stehen geblieben und ratet mal wieder. Ist Hopp. was ist also auch los auf einen Kampf? Hey, nicht wirklich, aber du stehst mir voll im Weg. Jetzt, wo wir beide den Pflanzen und haben sich wir keine Anfänger mehr. Das wird. Da wird es schön höchste Eisenbahn, dass wir beim Training auch einen Gang höher schalten. Alles klar, wenn du sagt Pokémon-Trainer hopp fordert dich heraus und setzt Volley ein. Also den nervigen Teil eines Rivalen tut er auf jeden Fall schon mal. Ja, dann zeigen wir uns doch mal, dass du auch den Orden wirklich verdient hast. Also den nervigen Teil eines Rivalen hat er schon mal voll drauf, aber nicht der gute art von nervig also ja und Little talks so du kannst doch nichts tut mal, dem lauch zu wieder macht Schaut einfach mal zu wieder seinen riesigen lauch nimmt und dem das ding einfach voll auf die birne per doch wahnsinn du hast die wechseldeckung zwischen den team ja so hat eigentlich jedes mal boah, ich, ich glaube der hat mal irgendwie zu viel gegen den kopf bekommen irgendwann mal als kind das sagt er bestimmt noch irgendwann in unseren letzten kampf irgendwann manchmal ne? mal, warum hast du jetzt ja voll ab mal wieder einen moment auf meine Aufnahme geguckt und dann sehe ich wieder hat die tolle so, hat diese da schon wieder so ein kleines problem du kriegst so viele frankfunkte hallo jetzt ja okay ach du entwickelt sich dieses micro entwickelt sich in dieses in diese stahl -Krähe. Ne? Das ist eine halt ein Stahl oder? Das heißt irgendwie, das hieß irgendwie Kramor, genau. Und äh, ja, ich nehme alles Stahl, ne? Also, was? Nicht sehr effektiv. aber es was? hier Oh Gott, das ist, da ist ein Flugangriff! Aha! Oh Gott! ich habe ziemlich viel von dem match meines bruders gelernt als wir da noch übermütig hier. So, ähm, du bist nicht stahl Was bist du in dann ey? irgendwie claire nee, ladung schaffst du schon hat nicht effektiv doch ein folter aber wow, du bist echt gefährlich wenn du ernst machst no, jetzt pass auf jetzt kommt wieder ein starter und oh nee was mache ich denn dagegen weil man hat den pflanzen von dem weiß ich recht gesagt nicht wieder aussieht man schild habe ich den wasser starter ich weiß nicht wieder pflanzen starter aussieht agilität obwohl da brauche ich nicht ich habe die Nitro ladung den also, pflanzen starter weiß ich als einziges noch nicht wieder aussieht jetzt Pokémon, aber ich habe jetzt nicht in panik geraten auch wenn ich voll dem typen nachteil bin und so was <lacht> oh, ist mix ist christmas christ ist eingelesen oder 21 also fast so stark wie der erst mein pokémon und oh, nee, der hat er überlebt doppelt schlag das ding irgendwie so ein kampf pokémon hat die ganze zeit so, so stöckchen ja, du bist weg, 6 wurde Besiegt so mehr du, als mich nicht hoch damit ich den ganzen Weg zurück zum Pokémon Center wieder latschen Trainer, hopp, wurde besiegt. Ich kannst so du stärker sein als ich, ich habe doch einen Pflanzen genau wie du. Ja, aber Pokémon sind kacke. Warum hast du dieses Voll Dingen? Man kann denn das du immer besser. Dann Nero. aber ich das nicht locker und trainiere weiter als ein beleber <lacht> Ey sag mal willst du mich jetzt gerade? Oh, ich sehe eins seiner pokémon habe ich fertig gemacht so, hier nimm das Da weil sie mich jetzt hier auf den arm nehmen oder was hast du diesen typen so weiter braucht jetzt ich mir kate vor die wasser arena leiterin dagegen die ja da wahrscheinlich etwas mehr Boy, jetzt muss ich den ganzen weg zurück ne? jetzt im beleber ich habe keinen bock noch meinen ganzen weg zurück zu rennen aber warte sie hat doch schon kommen da kommt doch jetzt irgendwie einer der mich hochheit oder so Ne, pass auf aber ja Dann haben wir jetzt ein kp wert dauerhaft ev training aber schon mal gecovert. Wir werden einfach für die brücke und geben sehen ich meine die geben nur so einen punkt in ein wert und aber alles klar Okay. Ja, gerade wenn ich mal so einen blöden arzt brauche ist jetzt wieder einer nicht da ähm. ja, auch hier mal kleiner Ausrutscher von dir ich weiß du kannst das besser aha sie hat mich nicht gesehen Ich da auf die Stärke der Pokémon ausbauen ihre Schwäche kann man auch mal ignorieren und sich drehen. Rebecca Kiko hm. ist Pflanze, und ich habe Gift. Aber guckt euch mal die Werte von dem Teil an. Verteidigung 16. Aber was könnte das dingen denn? schon, werden wir schaffen. Ich glaube nicht. Little Tox, mach was. Oh, putzig. Okay, ich bin schon froh, ich angegriffen. Habe. Oh Gott. Okay, dann schaffen wir. Nee, nee, nee, nee. Ich habe das Gefühl, das Ding vermeidet sich irgendwie ein Drachen oder irgendwie so was. Ein Dinosaurier. hat richtig episches. Ja, so, was weiß ich nicht, der dieser Generation, würde ich sagen. So, auf fleck neu da müssen wir flüchten. natürlich ist ein Psycho-Pokémon. Ähm, da wäre eigentlich das Beste, ja ich habe nicht wirklich eine andere nee, ich habe gar keine andere option so als andere nachteil vom typ her also muss ich kuro nehmen windschnitt hm, hm, wenn ich voller starker starke angriff ja, anscheinend nicht hm, hm. ich liebe diesen schnurrbart den kuro hatte aus so ein pokémon hat irgendwie so ein gentleman irgendwie ja so gentlemen es herumlaufen würden ne? so Gefühl, wer war für den weg ist irgendwie so ein bisschen ich akzeptiere meine jager aber ich lasse mich nicht davon runterziehen man sollte sich an den erfolgen im leben erfreuen nicht über den fehlschlägen ich glaube dem weg ist wird auch die entwicklung von porrenta gefallen hat er schon gesagt ich weiß auch gar nicht knolle ein einmalig einsetz mal knolle Okay, nee. So, ich nehme jetzt mal an, ich habe hier alles Mögliche. Wer bist du denn? Sag nicht weiter? Aber ich lasse mir bei der Arbeit gerne von meinen Pokémon helfen. Ich habe in der Höhle gehört, wie jemand mit seinem Pokémon arbeiten. Angestellte Tanja die Bunkel. Little Tox, Talks aus das war glaube ich gift und kampf ne? gott da ging ja gar nichts ähm. weil ist deine verteidigung oh, du hast gar nicht so eine hohe verteidigung deswegen wurdest du so fertig gemacht ja, ähm. ich weiß nicht irgendwie die macht du mal wenn wir nicht weiter wissen einfach die rausholen der schafft Oh schon gott äh, ja das wird jetzt nervig dass ich gar nicht treffe jetzt bestimmt nicht ne? doch okay das war eigentlich dieser running gag wo Rocko die ganze zeit von diesen dingen in die seiten irgendwie gestochen wurde Oha, jemand der mehr auf als mein Pokémon, das wiederum mehr drauf hat, als ich Also erst mal, wenn eine Frau irgendwie so angebaut hat, kam hat geblunkel irgendwie aus den Pokémon hat den von in den von in den Magen irgendwie reingeboxt. Wenn mir die Arbeit zu mühselig wird, kommt mein Pokémon und kraut mich hat der, ist der Trainer, Pokémon mit Aura sind etwas stärker als gewöhnlich und sie hinterlassen, was wenn sie besiegt werden, scheint man ihnen umso häufiger je mehr Pokémon man fängt. Ah, sind wir bin ich schon einen mit. Die sind von Natur stärker. Haben die mehr DV oder wie auch immer man das nennt. diese Dinger, weil nicht die irgendwie besser sind. Ja, ich weiß nicht, ich habe zu erklären. Das ist zu nervig. Neue Stadt übrigens. Wo ist die Boutique? Das ist am wichtigsten. Ich muss mich einfach wieder einkleiden. Shoppen gehen, hallo. habe schon, hab schon geplant, irgendwie in jedem part irgendwie eine andere haarfarbe oder so zu machen, aber das geht dann irgendwann ins Geld. also die lebendige Hafenstadt, die für ihren Markt und ihren berühmtes Restaurant bekannt ist. Hm, Markt. Das höre ich gerne. Hm. kann ja mal seiner Thema was Neues ist. Was hat sieht irgendwie aus wie so ein Süßigkeitenladen, ne? Aber. sonst hätte irgendwie so Bonbons oder so im Hintergrund. Aber du kannst da irgendwie deinen Namen ändern. So, ich merke schon mal, das Ding ist ein komplett anderen Ball. Das gefällt mir irgendwie nicht. Alle müssen im gleichen Ball sein. Weiß ich nicht? nicht. Ich sage euch: Ich habe OTSD, habe ich auch immer man hat, nennt ja, gut, zwanghafte Neigungen. Ich so ein gefühl wenn ich nicht übertrieben zu sagen, dass Rosé, der Präsident der Pokémon, eben maßgeblich zur Entwicklung Galas beigetragen hat. Ich werde immer ganz heberlich wenn jemand der frau am Schalter seinen Pokémon gibt. Also, die okay. Ich frage mich, wieso es das Dynamax-Herrn nur in Galar-Region gibt. Weil die Frage kann offenbar nicht mal Professor magnolika beantworten. Ja, irgendwie müssten die Galar-Pokémon irgendwie die Pokémon von jeder Region hier wegkauen müssen. ne? der Typ und Hosen rum ist mir außerordentlich leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie sein Privat und werden Sie nun ein wenig Ruhe. Na schön, dann auch Wiedersehen. Bis bald, hoffentlich. Hey, bleibt doch noch ein bisschen. Ich gebe gern noch ein paar Autogramme. Ihr könnt sogar meine Liga-Karte haben. weg sind sie? Da ist sogar der. Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, wir aber müssen Sie so streng mit meinen Fans sein? Immer sind Sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind. Aber wenn Sie Ihre Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Präsident Rose, wenn ich Sie irgendwie entlasten kann, müssen Sie es mir nur sagen. Oh, äh, wer machst du noch mal? Bett ist jetzt mein Name, Herr Präsident. Ach ja, Bett ist, das wusste ich natürlich. Du hast dich ganz schön gemacht, seit ich dir damals dieses Pokémon gegeben habe. Du hast so einen Favoriten der diesjährigen Arena-Challenge. Aber die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Ich sehe als große Ehre, dass sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich werde sie nicht enttäuschen, verlieren ist keine Option für mich. Doch nur wenn ich sie nicht mehr weiter in ihrer kostbaren Zeit brauchen entschuldigen sie mich. Ja, okay, oh, wenn das nicht mal dann ist, ich bin schon sehr gespannt, was du so drauf hast. Was hast du? Was hat der gute delion wohl in dir gesehen, als er dir eine Empfehlung geschrieben hat? Hey, mir kommt mal gerade wieder einer meiner vorrangigen Ideen. Wir sicher als nächstes Kate heraus, wollen richtig, was hältst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kate's Ohren zu erkämpfen, dann Olivia und ich dich zum Essen ein. Sie haben schon eine glücke Gelegenheit, einander besser kennenzulernen. bezahlen Sie, rose aber die Zeit drängt dich schön an, ja? Alles, was du tust, formt die Zukunft der Galar region Tschüss. Der Liga präsident hat vor im Restaurant Wellenflucht zu speisen. ist eingeladen zu uns zu schubsen, sobald du die nächsten ordnerung hast. Und sonst nicht. Sonst geben wir uns nicht mit dir ab. Alles klar. Und da. uns blockiert der das Restaurant jetzt. Pass auf, ey nicht gehört was der präsident gesagt hat, aber ich will trotzdem da essen Boah, da darf ich jetzt noch nicht mal darf ich noch nicht mal irgendwie äh, irgendwo essen gehen weil die leute im pokémon spielen das war moria city nicht verlassen hier nicht den stein hast, ey. Da habe ich mich schon immer angekotzt ey. wenn du irgendwie versuchen jetzt die stadt irgendwie zu verlassen dann kommt dieser typ und schleppt dich irgendwie zur rockos arena ey. Ich habe mich schon immer irgendwie angekotzt hier bei solchen. Oh, warte mal, das ist, glaube ich. Was Gutes für Flora in ihrer riesigen Verteidigung. das ist, was ich denke, was es ist. Aber Flora hat nicht so viel AP komischerweise. Koro hat viel AP. Okay. Sollte ich mir merken. So, ach, da ist dieser Markt ne? <lacht> nope. Magnet. Da kommen ja schon mal alle Typen Boost Items, so wie auch immer man solche Dinger nennen würde. Hast du zufällig ein Picochilla und tauschte das gegen meinen Bambol? Was denn keine Lust Schon zu gehen? Bedeutet im Grunde sich der Unschuss hinzugeben. Wenn ich jetzt gut vorbereitet und fleißig trainiere, mit der Arena-Challenge ein Klacks. Also, ich kann ich hier noch irgendwo trainieren, wenn ich wollte. Hallo, bei mir kannst du in Naturheimen stehen. Ich mache einen besonders günstigen Preis. Äh, nee. Macht nichts, wenn das gemeinsame Koch mal daneben geht. Daraus wird ihr bei eine witzige Geschichte für die Zukunft. Ich will mal, dass das irgendwann daneben geht. Äh, ich verkaufe verschiedene Sorten von Duften im Rauch. musst du welchen abkaufen? So äh, verstärkt Attacken von Typ Pflanze, Bad Wellen und Seer, auch die Tube beide von Wasser äh, ja, verdoppelt das Preisgeld um oh, 11.000. Aber ich habe das halt Gefühl, das wird es auf Dauer irgendwie wert sein. jetzt hier Wege mit wilden Pokémon, genommen und langsam. Die Genauigkeit des Gegners, also irgendwie cheaten. so da ich dich an erster Stelle die meiste Zeit reinpacken werde, würde ich sagen, du nimmst das hier. Also, heute würde ich immer gerne so früh wie möglich haben. Also gibt es ja keinen münz oder was, vielleicht doch noch dazu oder so. Keine Oh, ist dieser elefant aus dem intro die kanal mine 2 ist der perfekte Ort, und knall pokémon zu finden wo ich wahrscheinlich nicht rein kann weil diese typen typeno le machen ja alles durch, um die arena chance zu sabotieren klar <lacht> hey. ich kann nicht trainieren gegen kate gewinnt niemand so leicht ja ich habe ein feuerstarter ich glaube du könntest sogar recht haben aber ich habe ein pflanzen pokémon und ein elektro pokémon dass ich noch hochleveln muss also ja wer weiß kann sich alles nur ändern ich habe auch die ligakarte vom von champ de Leon. aber aber ich dachte erst hat wir irgendwie voll die trinker -Bude. ja ich dachte irgendwie auf eine bierflasche oder so habe so. ich von ein niedrigen stromkosten Ei. Noch als Professor Magnolika zum ersten Mal die Ergebnisse ihrer Forschung zu Dynamax Phänomen veröffentlicht hat, die ganze Galarien war im Aufbruch hm. äh. oh. heute. Hat nichts angebissen, aber ich muss meine Angel trotzdem Schuss halten. Wenn sich vor der strahlt und glänzt, beißen die pokémon gleich viel lieber an, nämlich heute. Da hm. so, muss ich jetzt echt zur Arena schon. Hinan? Okay. Äh, wer seid ihr denn? Ein böser Mann vorbeikommt, beschützt uns unser Pokémon. So wie ich. Ich bin ein böser Mann. Wir passen auf das Haus auf, solange unsere Eltern weg sind. Das Pokémon hilft uns dabei. Ich klatsch stattdessen einfach gegen die Wand und dann für diese Kinder. So, so. Warte, war ich jetzt hier drin oder nicht? Äh, nö. Man darf nie zu viele Pokémon aus dem Wasser fischen, sonst ist das Meer irgendwann leer. Ach. Wer gut an kann, ist auch immer ein guter Pokémon Trainer. Warum? Weil die See launisch ist und der Angler blitzschnell auf Veränderungen reagieren muss. Der war ein trainer genau wie ein Trainer im Kampf. Okay, muss man schon der arena schön stellen. Ich erwarte Großes von dir. Das sage ich zu jedem, aber ich meine, es auch dir. <lacht> hey. Ich liebe sie. Was auch oh, nichts hallöchen und zwar erkennen ob ein verdienen und weiblicher männlich, jetzt muss man schon genau hinsehen nicht so einfach was oh, warte. hatte ah, die ohren oder antennen was auch immer ne? -no? Ja, der hat recht der hat nur eine als war aber ich finde die gehören voll putzig In diesem spiel Machen wir das alles, was meine Mama kocht, schmeckt lecker, aber das Essen im Restaurant mag ich auch. Das hat meine M meine Mutter hat mich gezwungen, das zu sagen. Wenn ein Arena jetzt so schwach ist, steigt er in der Unterliga ab. What? Okay, so und hier ist der Bahnhof. muss ist hier? Nix also wer ist hier drin? Oh. Selbst wenn man nicht kämpft, kann man sich seine Strategien durch den Kopf gehen lassen. Das macht auch Spaß. Wer so cool, wenn man einen leeren Zug abteilen, wenn man den leeren Zug abteilen, Pokémon Kämpfe austragen würde. In der Ein ich wollte gerade sagen, in der Einheit Region soll es eine U-Bahn extra für Kämpfe geben, aber einer ist so weit weg, so was ich gefunden habe. Hier äh, nein, das ist gar nicht hier. Äh, okay. War irgendwo anders. So, getränkeautomaten habe ich gefunden. Ich glaube in Engine City, ne? Und ja. Oder jetzt kommen die Arenen hier. Wie blöd, habe ich so Gefühl. Erst haben wir so zehn Parts. Aber jetzt noch zwei Parts dazwischen. Und jetzt kommt die Geld ist wirklich mit allem was auch gewaschen. Ihre Arena-Mission hat ganz schön in sich. Ich erinnere bloß an die Arena-Shell. Ich bin kläglich im Wasser gescheitert. Lass mich raten ich gehe dahin Da steht doch schon wieder jemand oh. äh, da lang Na, soll ich mal hier angeln ist sowieso noch ein kapador er ja, weiß ist ja eine neue stadt oder so Wir haben sowieso zeit habe ich so ein gefühl noch ich werde definitiv nicht in diesem part in die arena reingehen machen im nächsten part Uh, 21 ey. Also war mal. strahl Aber oder Ja, komm, wir sind schon überleben habe ich dann überlebt ist eine Frage. Oh, nee. Und... Na! war lau. ist jetzt nicht schon wieder drauf, ey? Flora, hier. wie ja, du tust sie auch verwirren, ey. Ha, ha, das gibt's jetzt nicht. Ja so wie jetzt kommt eine. Kanon. soll einfach nur Ball werfen. mal. Also Du siehst jetzt den Part hier wieder in die Länge. Oh nee. Jetzt muss ich mich an Konfusion, an Verwirrung und Paralysia vorbeikämpfen. Danke. So erreicht. das hat schon. Mit du meine ich dich lampe wurde gefangen den ja talks hatten hat bekommen das ist das wichtigste seit antennen haben seine antennen haben sich aus flossen entwickelt und sind sowohl positiv als auch negativ geladen aber da war es nur plus augen so Weiß nicht. Spezialverteilung ist eigentlich relativ hoch. Vielleicht ist auch komplett brauchbar, weiß ich nicht. Packe ich mal rein. es ist ein defensives Pokémon, ich weiß nicht. So. Ja, noch mehr. Ich hätte gerne ein neues, ein pokémon wenn es geht. Das andere kommt mir nicht ins team nur so nebenbei. Oh ja nicht du, nicht du. Du bist neben dem erkennen können, aber ich weiß, wer erkennen kann. Das war du, du hast nämlich Angst, hause obwohl du mutig bist, da auch immer noch nicht klar. Irgendwie und du vorbei deinen, deinen Zug. das war ja noch irgendwas okay dann warum kennt den Leuchtturm wohl so mag da ist eine riesige insel das sind die leuchten den schiffen ihren weg zeigen sich auch so unheimlich wichtig das war schon immer so wie es sogar umgedreht? super tränke dann gefällt mir nicht ist das denn? Das Start der Pokémon, die da Erzählung nach den leuchtturm geschützt haben. Warum ich nicht näher an den? Hey, das ist doch, glaube ich, die Arena-Leiterin, oder? Nämlich, man die vor der Arena sagt irgendwie so, ha, die ist gerade irgendwie weg und befinden die nicht. manchmal mal abchecken. Keltenstadion. Stadion. Ist ja Arena-Changer, oder? Wenn du die Arena leiterin suchst, dann findest du sie beim Leuchtturm. Ja, von das Richtung Meer, der Leuchtturm ist nicht zu übersehen. Die macht gerade Mittagspause, hält den ganzen Betrieb auf. Oh. Dann habe ich auch irgendwie nie verstanden, wenn Rocco und Misty die Arena verlassen haben. Die haben da irgendwie, weil nicht, ich irgendwie voll Chaos gebracht. Ich wusste es. In, äh, Kanto niemand konnte irgendwie acht orden kriegen und trotzdem hat es irgendwie gary geschafft irgendwie so was zehn Orden und so zu holen bis so ein arena changer stimmt ähm, du kannst hell sehen naja schließlich bist du einer der beiden arena changer die Deleon höchstpersönlich empfohlen hat da hast du da hat dich äh, unter der arena zu einer kleinen berühmtheit gemacht wir wissen alle über dich bescheid hier du Nachwuchs da, damit du auch über mich Bescheid weißt. Welche du ist die Liga karte von Kate. Das ist ja, so sortierst die Liga karte in dein Album ein. Wollen wir dann zum Stadion. So sehr ich es liebe, in Ruhe zu angeln, habe ich richtig Lust auf einen Kampf. Ich nehme an, ich muss bei jedem, ja, erstmal die Arena-Leiter treffen. Wegen den äh, Karten, ne? Gut, aber das macht man in der nächsten Folge. Ich muss jetzt erstmal wieder zurück zum Pokémon Center. Auf mich heilen und ja, war es das wieder für diese Folge? Und in der nächsten Folge versuchen wir uns an der zweiten Arena. wird Toll, sage ich euch. Und ja, wir checken noch mal die Arena-Leiterkarte aus, damit ich irgendwie sehen kann, weil nicht wie die tickt wie auch irgendwie sieg aus dem fenster wirft oder so ja. kann ich auch irgendwie so eine pose machen oder so Meine karte sieht voll langweilig aus ey. But, äh, Was ist denn für ja, also den baseball werfen oder so. kates vater ist fischer und ihre mutter arbeiten auf dem markt womit durch den einfluss ihrer eltern hat sie von klein auf mit pokémon gespielt und ist mit ihren groß geworden was wohl dazu beigetragen hat dass sie letztlich als Arena Leiterin ausgewählt wurde. Sie ist bis zu heute bis heute mit Sania befreundet, da sie die sie bei der Arena Challenge kennenlernte und schenkt ihr oft Meeresfrüchte, die sie in Kelten findet. Sie sieht Jaros Torfield als ihren Rivalen an, doch Jaro bezeichnet sich nur sich selbst als seinen größten Rivalen. Ja, um die kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Also ja, ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal also an vorbei und ja. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, ein Like oder ein Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye.